Welt 4, Phantomotempel. tempel äh, weg hier. Die riesige Bowlingkugel. Und damit willkommen zurück zu Dadish. Ich bin gespannt, wie es hier in der vierten Welt weitergehen wird. Außerdem werden wir heute... Oh, das sind die Explodierenden. Die Creeper. Die, die Sodas. Ja, wir werden heute das Spiel durchspielen. Die letzten beiden Welten hinter uns bringen und... Moment mal, Moment mal. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Kriege ich das, ohne runterzufallen? Ja, kriege ich. Wunderbar. Moin, moin, moin. Äh. Jetzt muss ich aufpassen. So. Was zum Teufel? Okay, versuchen wir es erneut. Weil so schwer ist das doch jetzt hier nicht, oder? So. Ja, muss einfach nur richtig timen alles. Das ist alles Timing Sache. Und ich schätze hier auch. Will ich runter? Ich will runter. Äh. Äh. Plattform. Ganz chillig. Ganz easy. In French gibt Keine Probleme. Als ob. Aber kann ich einfach alles skippen, indem ich mich hier einfach ja einfach... Ja? Man kann einfach theoretisch alles kippen. Na gut. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Mit den springenden Pizzascheiben. Aber wir sind durch. Und das nächste Kind gerettet. Dieser Ort ist unheimlich. Ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Du hättest einfach zu Hause bleiben sollen. Ja, und du hättest uns nichts zum Bring dein Kind zur Arbeit einladen sollen. Ah, hab ich auch nicht? Mhm. Da kommen die Ausreden. Ja, ja, ich sehe schon. Wow, riesige Bowlingkugel. Fliegt hier hin und her. Wenn das so eine normal große Bowlingkugel ist, wie klein sind wir da bitte? Wow. Oh. Du, du, du, du, du. Du, warum fehlt dem hier eigentlich das Auge? Sieht ihr das? Du hast nur ein Auge. Und ich bin tot. Musik ist entspannt, finde ich. Besser als die beim letzten Mal. Die fand ich an der Zeit ein bisschen zu repetitive. Moment. Bevor ich den Checkpoint aktiviere, soll ich hier wahrscheinlich erstmal... Äh, irgendwie da auch kommen. Jetzt abwarten. Ich habe mir das vorhin geklaut. <lacht> auch gut. Ja, So kann man es natürlich auch noch machen. Ich das Gefühl, da kommt gleich irgendwas. Ja. Mhm. Warum war mir das klar? Am besten direkt hinterher laufen, wenn das Ding gerade kam. Also so hinterher. <lacht> What? Okay, dann warte ich halt nochmal. Vielleicht... Nein. <lacht> ja, wie soll ich denn warten? Ich will sofort los. Ich bin... Äh, auf Eile. Ich bin in Eile. Komm. Jetzt. Das ist das früheste, wann ich gehen konnte. Weil es jetzt nicht klappt, habe ich keine Ahnung. Oh, oh. Wow, doch, so klappt's. Pass auf, da sind überall diese Bowlingkugeln. Ähm. Ja, danke für den Tipp, sehr hilfreich und äh, das kommt auch sehr früh. Kein Problem. Na gut. Wenn es nichts weiteres ist. Zwei Schalter? Oh nein, nicht die Hot Dogs. Oh, das ist echt schlimm. Vergesst, was ich Was sind denn ihr denn einfach? Schokoladentaler. Vergesst das, was ich über die Pizzascheiben gesagt habe. Die Hot Dogs sind schlimmer. Die <lacht> sind also, wirklich schlimm. So, der muss da drauf. Ich habe das Gefühl, der schießt genau jetzt. Ja. Okay, da kommt ihr nicht hoch. So, und durch da. Checky Checkpoint. Jump. Jump. Und jump. Und jump. Und... Will ich da runter? Ich weiß es halt nicht. Okay, da will ich nicht lang. Doch, ich glaube, ich will da lang. Nur halt... Muss ich da nur aufpassen, dass ich... was? Okay, keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber... Na gut. Was will, ich, was will ich denn hier? Nee, ich will da runter. Das sind Trampoline, die einen wieder nach oben führen. Das heißt, ich will da sogar runter. Aber wieso wieso, hä? <lacht> wieso kann ich, wenn ich A spamme, irgendwie der ganzen Schose hier ja, gar warum kann ich das so verwirren? Warum geht das? So, uh, let's go. Versuch nicht irgendwas äh, anzufassen, was cursed aussieht, okay? Also verflucht. Und, und woran erkenne ich das? Hmm, dann, äh, keine Ahnung, dann fass einfach gar nichts an. Fass am besten gar nichts an, ist alles teuer. Wenn die Vase angefasst wird, ist es teuer. Tust nicht. Link tut es trotzdem, aber der kriegt da auch eine Belohnung dafür. Bei ihm ist es was anderes. Der wird ausgezahlt. Uns ist das nächste, so. Wir kriegen eine große, fette Geldstrafe. Okay. Ja, so muss man es machen. Und, und, und, und, und, und, und, und, BAMS. Okay, nice, nice. Was ist jetzt runter? Ja, es, es scheint richtig zu sein. Dann warten wir kurz. Ich will nichts falsch machen hier. Oder kann man runterfallen? Nein! Ist nicht schlimm. Man kann hier runterfallen. Genau. Da gibt es hier einen Star. Denn I am the Superstar. Ah, schön. Hier, wo immer diese, diese Kräser am Boden sind. da. Aua. Da sieht man, wo die landen werden, ungefähr. Also, zumindest bei den meisten hat man es jetzt gesehen. Bei dem jetzt zum Beispiel nicht, aber hier bei dem jetzt zum Beispiel sieht man das gut, ja. Was mache ich hier? Schnell durch. Ja, schnell durch. Und dann sind wir auch schon schnell durch. <lacht> ja. Von, wessen Haus ist das? Ich glaube nicht, dass das hier ein Haus ist, du. Wessen Haus es auch immer sein sollte. Sollte man ein bisschen aufräumen. Es ist kein Haus. Sollten wir stolz haben über ihr Haus? Ähm. Lassen wir es mal so stehen, was? Aha, jetzt haben wir blaue Schalter. Peace switch Und bock. Und tot. Let's go! Okay. Ähm. Ich mag den Hintergrund. Hat so ein bisschen was 3D-mäßiges, ohne überhaupt 3D zu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Es sieht so ein bisschen aus, als wenn die Säulen im Hintergrund wirklich 3D, aber sind sie halt nicht. Das ist halt einfach nur so... Ja. Egal, juckt niemanden. I'm sorry. So. Nein, ich hab was übersehen. Hä? Wer hätte man hochgekont. Ach, warte mal, vielleicht kann man da noch von oben hin. Vielleicht muss man dann den ganzen Weg nur, zu, nur neu machen. Das ihr, was ich meine. Ich glaube, man kann von hier aus... Wenn ich es richtig time und mich nicht killen lasse. Ja, das genau so machen. Nur habe ich halt jetzt die Flagge schon aktiviert. Das heißt, immer wenn ich sterbe, muss ich das immer neu machen. Aber gut, schwer ist das hier jetzt auch nicht, ne? Nochmal aktivieren. Darf ich nicht. Ich muss jetzt. Oder warte. Jetzt. Und geschafft. Oh nein. Ah! Wow, das war richtig close. Oh nein, oh nein, wow, wow, wow, Hey, warum bist du so. so dark? Ich will deine Seele essen. Äh. Wurdest du verflucht? Nein, mir geht's gut. Ähm, okay. Wir haben einfach nur ein böses Kind. Na gut. Passiert halt, ne? Kann man als Elternteil nicht ändern. Kann sich nicht entscheiden, was für Kinder man bekommt. Auch oh wenn das natürlich cool, wenn man das könnte, aber... Genauso ist das auch unrealistisch. Und wie komme ich da durch, bitte? Hä? Vor allem ist mir auch aufgefallen, kann man da runterfallen? Ups. Ja, bei der Schokoladentafel, da weiß ich jetzt nicht, ob ich dazwischen springen kann. Ich versuch's mal. Ich versuch's jetzt mal. Ja, kann man. Darf ich runter, aber ich glaube, das geht nicht. Oh, yo, let's go. Aber ich glaube, jetzt geht's, oder? Ja. Oh, ich bin tot. Oh, wie teile ich das denn bitte? So, jetzt rüberspringen. Und, und, und, und, let's go. Und hier haben wir jetzt einen Schutzschild, mehr oder weniger. Wir haben einen Karton, mit dem wir dann hier runtersliden können. Und dann geht die Schose weiter. Was geht denn hier ab? Haben wir eigentlich schon den Stern gefunden? Wenn nicht, haben wir ein Problem. Sag ich mal so. Okay, gut, dass dieser dritte kaputt ist. Haben die auch extra so gezeigt hier. Also sonst würde man die ganze Zeit getroffen werden davon. Was zum Teufel? Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ich hoffe sehr, dass ich den Stern schon eingesammelt habe. Ich kann es halt nicht sehen, oder? Nee, kann ich nicht sehen. Das Dorf. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Okay. Hi Dad! Ist der Ort nicht cool? Ich... Was? I feel like every step I take, I risk accidentally awakening some ancient unspeakable people. <lacht> Jeden Schritt, den ich mache, habe ich Angst, dass ich irgendwas großes Schreckliches äh, vorbeschwöre. Ja, oder? So cool! Ähm. Ah ja. Uh, Burglar! Let's go! Die Level sind immer cool. Das ist mal eine schöne Abwechslung, sag ich mal. Gibt's es in jeder Welt eins, glaube ich? Die Musik passt nur überhaupt nicht zu so einem Level, finde ich. Aber was soll's. Hä? Ich kann dir doch nicht time. Also diesen hotdog da kann ich doch überhaupt nicht timen. Da check ich jetzt nicht so. Ich hoffe, ich muss hier nicht irgendwo runterspringen. Okay, ich hatte einfach nur Pech, glaube ich. Einfach nur schlechtes Timing. Ja, aber der Hotdog-Typ ist auch nicht. Ist jetzt auch nicht so gute Enemy, to be honest. Not really. We Mario. Juhu! Wow, das war knapp. Boink, boink, boink, boink, boink. Und... Oh! Und. Und... Und... Ey, seht ihr, was ich meine? Das, da kann ich noch nichts für! Das ist ja mega dumm! Also, sorry, aber das, das finde ich halt wirklich mega dumm! Das ist einfach kein guter Enemy. Das ist, als wäre da jetzt... Okay, gut. Das wäre ab. Das ist aber so, als wäre da überall so ein Hammerbruder! Ja, dem musst du ausweichen! Während du ein Super Mario Run bist. Sprich, du kannst dich nicht in irgendeine andere Richtung bewegen. Das Einzige, was du kannst, ist halt springen und nicht springen. So fühlt sich das an. Das ist nicht gut. Hammer Bros sind halt random. Das sind random, wenn die schießen und alles. Das ist echt kacke für sowas hier. Es ist einfach so. Das muss ich einfach kritisieren, weil ich das echt nicht gut finde. Hoffentlich schaffen wir es jetzt. Sonst muss ich es halt ganz oft schneiden. Okay. Zack Boah, wäre ich da jetzt runtergefallen, ich wäre so ausgerastet Oh, aufpassen Der Stern, Das ist der Stern Wie komme ich da hin? Das Ding da oben Warte, warte, warte Erst soll den Stern holen Yeah, let's go Was machst du da oben? Sein Hut mein Hut, danke, Daddy. Kein Problem. Äh, ich habe diesen Hut schon seit ich ihn damals diesen rappenden Hund geklaut hat geliebt. D äh, was? Ähm, ja, ähm, was auch immer. Ich, ähm, ich, ich hab, muss doch ein paar Verbrechen begehen. Seh dich später. Äh, was? Warum war das Ding jetzt da oben? Naja, fragen über Fragen, wo wir keine Antworten zu bekommen werden, wie es scheint. Du, du, du, du, du. Na gut, dann müssen wir es akzeptieren und hier schnell agieren und nicht sterbieren. Ja, genau nicht sterben. Hier müssen Stacheln sein, damit schwerer ist. Einfach durch. Das funktioniert am besten. Boah, die Flamme am Ende. Ich hab gedacht, die kriegt mich jetzt noch. Abwarten. Wegen der Flamme. Wegen der Flamme. Oh! Boah, das ist echt nicht einfach hier. Boing. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Stein, Stein, Stein, Stein. Nein, nein. Oh, was ist denn da unten? A Star! Moin! Let's go! Da haben wir den Stern gefunden. Ach, hier kann man sich festhalten. Ah, klug, klug. That is pretty cool. Was zum Teufel? Da hat der den Monster Speed! Habt ihr das gesehen? Der geht total ab! What the hell? Ja, okay. Wenn ich da den Stern hole, muss ich nochmal links landen. Sonst, sonst, äh, ja, sonst, äh, na, na, na, sonst, sonst geht's. Halt... nicht. Respawn dauert mir ein bisschen zu lang. War aber auch schon genauso im ersten Teil. vielleicht ich auch nur ich. Will schnell wieder ins äh, Getümmel. Und was hat das Ding bitte für eine riesige Hitbox? Das ist doch ja äh, nicht mal lustig hier. That is not funny. no okay schnell durch, schnell durch, schnell durch, schnell durch. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Da muss ich stehen? Wie, wie soll ich das denn machen in der Zeit? Hm? Huh? What? Okay, ich bleibe hier stehen Jetzt Nein! So Okay, okay, okay, okay, okay, und hier stehen bleiben Ja so macht man's. Boah, das ist aber auch ein schwieriger Jump. Das hat lang, viel zu lang gedauert. Wo rollen eigentlich diese ganzen Bowlingkugeln hin? Das sind keine Bowlingkugeln, das sind eigentlich riesige Steine, die rund sind, aber was auch immer. Wir müssen doch alle irgendwo stoppen, oder? Äh, ja, Boulder Heaven. Die kommen in den Himmel. Boulder Heaven? Ja. Da werden sie reunited mit ihren langen toten äh, Steinefamilie und äh, werden frei sein, so viel zu rein, wie es ihr Herz begehrt. Ehrlich? Nein. <lacht> Puff. So, und jetzt kommt Boss, glaube ich, oder? Noch nicht? Scheinbar noch nicht. Ich kann nicht sehen. Bitte, bitte, bitte, bitte, Äh, Nicht auf meinem Kopf. Hallo. Oh Gott, das hat mich köstliche, köstliche Zeit gekostet, genau. Nicht kostbare, köstliche. <lacht> Nein, jetzt konzentriere dich! Los, müssen wir müssen hier durch! Das ist Lava! Ich mein, Feuerwurzeln aus Hinter Hinterhalt! Ja, verbrennen! Los, los, was? Let's go! Ah, ist so warm! Du, du, du, du! Bitte! Das, äh, Nein? Bitte nicht? Das finde ich nicht... Okay. Das finde ich echt nicht cool, Mann. Nein, nein, nein, nein, Das sag ich nein. Ich möchte doch jetzt nur hier durch. Ah, oh, verdammt. Das ist echt schwer. So. Okay. So, muss man es machen? Äh, komm. Was? In Ernst, okay. Komm, komm, fahr doch runter. Komm, oh Gott, ich habe keine Zeit mehr, keine Zeit mehr. Äh, äh, äh, äh ihr muss doch warten? Ist ernst? Ich muss dann wirklich einfach warten. Und hier genauso. Ich habe keine Zeit zum Warten. Ich glaube, ich verstehe das irgendwie nicht. Als ah, oh! okay. Das war schwerer als gedacht. So, aber jetzt beeilen. Oh, als ob. Ich kann auf jeden Fall sagen, dieses Tower-Level ist eins meiner Hass-Level im ganzen Spiel. Definitiv. Also, das hat mir jetzt wirklich nicht gefallen, das Level. Naja, was soll's. Nein, was heißt nicht gefallen halt. Es war mir hier und da ein bisschen zu close. Puh, das war echt close. Recht nach Barbecue. Du meinst doch wohl... Hey, ich bin so froh, dass du okay bist, Ted. Ich hab Hunger! Kinder. Ne? Und jetzt haben wir beim Boss! Wer ist es? Es ist... Oh nein! Hi, ich bin Derdisch! Der ich bin der Tschörgörnler! Der erste Henchman! Von Space Dornark, Lord des Weltraumes! Äh... Cosplayst du als den Burgler Gler? Warum? Ich denke aber, er sieht ziemlich cool aus. Ich mag seinen Sinn für Style. Ja, ich schätze, das es okay das ist. Es äh ist, <lacht> That's enough and it's true. Hör auf mich zu chargen! Hä? Hab, hab ich doch gar nicht. Ich werde dich jetzt umbringen! Okay. Was muss ich machen? Was zum... Was zum... Habt ihr das gesehen? Ah, was zum Teufel? BAM! Ah, ah Äh, interessanter Boss. Ah, Mist. BAM! Nein, das kann mich auch treffen. Als ah, ob oh, das kann mich einfach auch treffen. Okay. Na gut. Na okay, gut zu wissen. So, ich glaube, jetzt haben wir auch eine bessere Position hier. Ja, so ist es, glaube ich, besser? Maybe? Was trifft mich da? Vielleicht war es vorher doch besser. Ich habe ich hab keine Ahnung. Einfach mal gucken und ausprobieren, würde ich mal sagen. Jetzt schmeiße ich die. Ja, ich kann doch dann nirgendwo dort stehen. Vielleicht war es vorhin doch richtig rum. Hm. Nee, eigentlich nicht, nee, oder? Hm. Das muss ich jetzt ein bisschen aus ausprobieren, austricksen. Ich glaube, ich mach's jetzt... Wow. Musik hat gerade angefangen, tot. So, ich glaube, ich mach's jetzt mal anders. Und zwar... Mache ich es jetzt so, wie ich es vorhin hatte? Äh, ja, das hat geklappt, auch wenn das nicht so mein war, wie ich es gemeint habe. Ah, das ist auch eine gute Idee. Immer hier abhauen. Ja, doch, das ist eine gute Idee. Immer abhauen, statt zu ihm zu kommen. Oh, er tankt mehr als drei Hits. Der wird's es wirklich wissen, du. Okay, vier Hits, na gut. Whoa, we did it! Yeah, we did it! We did it! Oh, was ist das denn hier? Spaceship? Dieser Raum sieht irgendwie anders aus. Das ist der Pantry? Ich weiß nicht, was ein Pantry ist. Es ist kein Pantry. Und wie kannst du dir so sicher sein? Naja, am Anfang gibt es kein Essen. <lacht> Dann guck dich doch mal an, Mr. Pantry-Expert, Mr. pantry Facts slaughter Affectionado and Purveyor of Food-Storage-Systems. Hey, chill mal. So, ich hab Hunger. Hä? Was geht denn jetzt ab? Ab nach Space! Es ist ein Spaceship! Woohoo! Yippie! Wo? wo? World 5, Solika Station. Blut, blut, blut, oh Gott, Kinder am Weltall, jagen. Ei, ei, ei. ich glaube, das ist jetzt nicht so die schönste Erfahrung für den Elternteil. Aber erstmal schauen, ob wir überhaupt 100 gesammelt haben. Nein, nein, nein, nein, nein, haben nicht. Hier und hier zwei Level. Ah, oh, wo könnte was sein? Ich muss mich hier wahrscheinlich ein bisschen mehr umschauen. Zwei Level. Das ist das erste von denen? Ja, da drunter natürlich. Da unten. Aber wie soll ich denn da runterkommen? Oder geht das wirklich, maybe? Dass ich einfach runterfallen kann? Nee, hm? Oh. Sie machen wieder so ein, ja? Mhm. Ja, ja. Da kann ich wahrscheinlich nicht runterfallen. Ich werde es auch nicht versuchen. Ja. Ja. Und eins in dem Level, wo ich euch gesagt habe, das mag ich nicht so. Hier habe ich wirklich noch was verpasst. Also darf ich es noch einmal machen. Ich habe keine Ahnung, wo es sein könnte. Ich wollte gerade versuchen, ob ich da durch die Wand kann oder so, ne? Aber hier links. Aber ich wusste nicht, dass das Ding nur einmal gebrauchbar ist und das dann wieder weggeht. Das habe ich nicht gewusst. Okay. Ich das Gefühl, es müsste hier irgendwo sein. Aber wo? Da rechts. Hab's gesehen. Es war da bei den Lianen dran. So, mal gucken, ob ich das jetzt noch lebendig hier rausschaffe. Im First Try. Da kann es auch im Video bleiben. War, war, war ja klar. Hey! Geschafft! Woo! Das hat gar nicht mehr so angedauert, bin ich honest. Nur ein paar Versuche. So, und wie ihr seht, fehlen uns nur noch neun Sterne. Und jetzt kommen noch zehn Level. Also wird es in jedem Level bis auf den Endboss einen Stern geben, gehe ich mal davon aus. Aber jetzt sind wir wohl im Weltraum, in Space. Ach, und hier war Moonjump. Aha, interesting. Und da oben ist auch direkt schon der erste Stern, falls ihr ihn gesehen habt. Falls ihr ihn detected habt, Putsch. also entweder am nun job oder alles ist einfach, äh, äh, ja, wie sagt man größer geworden, kleiner geworden, irgendwie sowas. Größer hat sich verändert. Ne? Naja, okay, macht irgendwie keinen Sinn, wenn die Trampoline noch so okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Sorry, Na, aber wisst ihr, was ich meine? So, Vielleicht ist er einfach nur die Blöcke rangezoomt, nur unser Charakter-Sprite bleibt, bleibt so wie er ist. Hm. Naja, wie auch immer. Die Musik ist hier super ruhig. Jetzt geht's sie richtig ab. Und ich auch. Oh nein, was gibt. Abwarten. Abwarten und Tee trinken. auch oh, noch geschafft. Unten durch, ey. Jetzt ist gar keine Luft. Ich kann nicht atmen. Du bist ein Rettich. Du hast keine Lungen. Oh nein! <lacht> Kannst du ja mal lernen zu atmen? Bestimmt geht das. Weiß ich nicht. Probieren. Kann man es ja trotzdem? Warum dauert der Schalter so lange zum Reloaden? Ich gehe mal an dir vorbei, ne? Danke, Bro. Okay, wofür ist das? Das weiß ich jetzt nicht. Ah, wahrscheinlich muss ich den mitnehmen, während ich mich hier nach oben quengel, ne? So, ja, wahrscheinlich muss ich den mitnehmen, den Ballon. Ah ja, ich sehe es, ich sehe es. ich hier auch kommen. Und das gleiche dann mit dem Ballon und mit den. Ja, verkackt. Aber das ist eine coole Idee. I like it. And I wanna try. Denn ich denke, ich schaffe es. Hier rüber. Ah, Slow Motion. Also <lacht> ja, so ein bisschen Slow Motion hat es schon. Ich glaube. Oh. Oh nein, das Ding ist da. Ich glaube, hier kann man runterfallen. Für einen Stern. War eigentlich so offensichtlich, oder? Ey, Ich habe gehört, wenn man im Weltraum schreit, kann sich niemand hören. Ah. Oh mein Gott. Doch, man kann ihn aber immer noch schreien hören. Das ist ein cooles Level. Cool Level-Idee. Und jetzt das, das gleiche nur von unten nach oben. Das ist cool, I like it. Äh, ich traue mich nicht. Was ist denn da oben? Da kann man runterfallen. Wahrscheinlich gibt es da einen Stern, wo du dann den ganzen Weg aber hier neu machen musst. Egal, wir machen das. Wir sind 100% Spieler. Wir spielen immer 100%. Wir kriegen das hin und das ist ja eigentlich ziemlich easy. Vor allem wegen Moon. Äh, ja, wegen, wegen der Mondanziehungskraft, die nicht existiert. Das hier ist schwer. Dieser Jump. Ja, das ist super schwer. What the hell? Gefühlt der schwerste Jump in dieser Welt. Also, also ja, ist bisher der schwerste Jump in dieser Welt. Aber ich meinte eigentlich in der Folge bis... Ich, ich, ich laber mal lieber nicht. Ich muss aber auch sagen, ich finde der Song hat ein bisschen einen bisschen zu langen Aufbau, bis er halt eigentlich richtig losgeht. Aber vielleicht bin es auch nur ich. Wer hat diese Kreissägen in eine Space Station gepackt? Der Weltraum ist schon gefährlich genug. Ja, oder? Vor allem mit diesen ganzen Aliens und Geistern. Ge Geister? Ey, Geister! Lass uns nach Hause gehen, bitte. Der arme Derdisch, der hat zu viel am Tag. Der hat jetzt schon zu viel an seinem Tag. Oh, what the hell? Müssen wir jetzt den kugel -Jump machen? Boing! Boing! Ja, müssen wir... Ab. Boing! Und... Äh, ich, ich trau mich nicht. Trau mich nicht! Jetzt trau ich mich! Jetzt trau mich nicht mehr! Oh, knappes Ding. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Warum? Nein. Warum? Den, den Jump musst du First Try schaffen direkt. Kriegst keinen zweiten Try. Ich habe gedacht, man kriegt vielleicht einen zweiten Try, wenn ich mich noch mal an die Lianen fasse. Aber du kannst dich nicht hier noch mal an den Lianen fassen. Wow! Knappes Ding. Okay, so machen. Einfach direkt springen, wenn man kann. Und aufpassen, hier ist Senf, ne? Ich glaube es war Senf. Oder ist es ist äh. weiß nicht, einfach Musterman. Ist hier am Start. Müssen beide mal kurz niesen. Soll ich euch ein Taschentuch mitbringen? Wow! Oh nein, das gleiche wie im Tower! Nein! Es gab kein Checkpoint, oder? Oh, es oh, gab keinen Checkpoint. Halleluja, es gab einen freaking Checkpoint, Brudi Dudi. Let's freaking go, yo. ho ho. ho. Okay, haben wir hier einen Stern? Ah, haben wir hier einen Stern? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, wir werden nicht in ein schwarzes Loch gesaugt. Ähm, naja, weißt du, das könnte auf der Erde aber uns auch passieren. Der ganze Planet könnte in ein schwarzes Loch gesaugt werden. Ah, okay. Ich, ich, ich schätze, das lässt mich jetzt ein bisschen besser fühlen. <lacht> ich fühle mich ein bisschen besser jetzt. Danke. Oh, jetzt keine Angst mehr zu haben. So, kurz nachschauen, ob ich das richtig gemacht habe. Ja, scheint so. Na gut. Das Ende des Spiels kommt langsam an. Ich glaube, übrigens beginnt, dass die letzte Welt eine Bonuswelt war. Zumindest kommt mir das so vor. Kann ich jetzt reiten? Ich kann hier drauf fahren. Jetzt go! Oh, ich muss abspringen. Mich nicht treffen lassen. Und jetzt. Nein. Was ist was Leute? Dunk. Warum steht aber eigentlich D? Soll das die einfach nur da sein wegen Dadish? Steht ja, weil das Spiel heißt Daddish, deshalb ist hier überall. Ein, ein Day, weil. Na, wenn wir Super so Mario spielen, dann sieht man ja auch immer an den Hintergrund, Hintergrundhügeln äh, überall ein M stehen, ne? Das ist ja, ist ja typisch, typisch. Super Mario. <lacht> Ach, keine Ahnung, ey. Okay, den Jump schafft man. Äh, das Ding geht gleich kaputt, ne? Was? Huh? Achso, was? Huh? Oh, ja, ich bin tot. Okay, ich hätte die Box da hinschieben sollen. Und dann auf der anderen Seite springen und dann hätte der Rakete durchgekommen. Ich dachte aus irgendeinem Grund gerade, dass diese schwarze Wolke dahinter hinter dem Feuer, dass sie erst gerade eben dort erschienen. Dort erschienen wäre. Ja, das habe ich gedacht. Und meine Güte, bin ich jetzt gerade oft am Fan. So schwer ist es doch nicht, oder? Kann doch nicht so schwer sein, moin Jute. Pff. So, jetzt mal abspringen. Jetzt die Kiste hier. Da hinschieben. Selber schnell da. Und ich bin, glaube ich, schon zu spät. Nein, bin ich nicht! Let's go! Oh nein, der hotdog Man. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Das ist nur noch einer gewesen. Ich habe vergessen, was du für eine bist. Okay, da spring ich einfach nur hin und her. Okay, soll doch, mir egal. Diese Blöcke hier sehen aus, wenn es ja auch Celeste. Musst du von links nach rechts an die Wand und dann äh, dashen oder sowas. Oh man. Zu viel Celeste gespielt? Fragezeichen? Vielleicht auch zu wenig. Blend habe ich auch schon durch mitzulässt, wenn das hier rauskommt, wer weiß. Schaut's euch an, ist gut. <lacht> oh nein, Eigenwerbung. Warte, gab's hier einen Stern? Oh nein. Ich glaube, ich habe einen Stern verpasst. Dad, äh, bist du gerade auf einer Rakete gesurft? Äh, ja. Das war das coolste, was ich je gesehen habe. Ich wäre lieber nach Hause gesurft, auf die Couch. Das ist nicht so cool und das ist schlecht für die Couch. Ich meinte Channel Surfing, ne? Du klickst mit deiner Familie einfach durch, durch, durch, durch, am Surfen. Oh! Bitte sag mir, ich habe da jetzt nichts verpasst. Ich habe keinen Stern eingesammelt. Also, eigentlich müsste es hier einen Stern geben, ja. Es gibt jetzt in jedem Level einen Stern, bis auf das End, was er will. <lacht> Vielleicht auch da, weiß ich nicht. Wo soll es hier bitte einen Stern geben? Höh? Äh, höh? Also... Nee, keine Ahnung. Ich muss mir hier nochmal gründlich umschauen. Ach, da unten! Hier! Alter. Das ist... Oh, Junge. Vor allem, jetzt ist es mir instant aufgefallen, aber vorhin nicht. Warum tue ich mir das an? Warum? Warum nur tue ich mir sowas an? Na gut, wir sind jetzt schon beim Checkpoint. Das Level war ja eigentlich nur die erste Hälfte schwer, meiner Meinung nach. Der Rest hier geht ja eigentlich noch voll fit. Muss man aufpassen. Und, äh, und... Ja, Und jetzt ein Triple Wall Jump. Stop. Let's go. Mario wäre neidisch auf diese Tricks hier. Wow, wow. Und jetzt hättest du Tricks. Oh, Und, pass auf. Boah, krank, oder? Das war... Das war jetzt echt heftig. Ich hab, ich, ich hab keine Ahnung, ich glaube machen wir mal weiter. Wir sind halbwegs durch. Was geht nie jetzt ab? Oh, hell no. Ja. Ich hab, ich hab schon direkt am Anfang gemerkt, ne, ich bin zu langsam. Ich muss direkt rennen, wenn du den Schalter betätigst. Seht ihr? Dann schaffen wir auch die, die Sprünge einfacher. Lockheizy alles. Was geht denn hier ab? beim bombardiert oder was Theoretisch ja, aber es passiert halt nichts wirklich Oh, Okay, war noch richtig, war noch richtig und da oben ist der Stern Falten mal alle bitte hier runter Gut, ich nehme den Stern, ist alle gestorben und einer glitscht sich durch die Wand, soll er doch, solange er mich nicht killt Kann, ich, kann er mich noch killen? Nö <lacht> Na gut und Blob! Ah, die die so schnell! die blickt so schnell! Wow! Oh, ich werde sogar runtergefallen! Ah, ich war ja weg! Ich mag das nicht! Ich bin ein Astronaut! Du bist ein sehr böser Rettig! Wo schon längst immer ihre Bettzeit wieder wach ist! Ein kleiner Schritt für ich! Für, für mich! Aber ein großer Sprung für die Rettichkinder! Oder die... die die, die Rettisch... Äh, Art. Ja. <lacht> Woohoo! Äh... Geh's ich in Wand? Bin ein bisschen verwirrt. Ach so, hier kann ich mich dran hängeln. Hangelnde Hängel. Habada habada. Hababada da, Babidam. Let's go! Sollen wir doch hier Chicken abwerfen Und deinen Hut, den will ich benutzen Und und und und boing Und und und aufgepasst, die Pommes Oh nein, alles aber Flappy Bird? Okay Also, ich muss hier Flappy Bird spielen. Nicht? So, bitte kleinen Sprung vielleicht nur. Ja, ein kleiner Sprung reicht. Warte mal, war da, war da ein Stern? Ich habe das Gefühl, da war gerade ein Stern. Hier. Nein. Äh, äh, warte mal. Oh nein. Ich komme gar nicht mehr zurück. Ach nee. Jetzt schaut mal, Leute. Kann man hier nicht... Doch, ich wusste es. Genau deswegen bin ich gestorben. Ich hab gewusst, hier ist noch was. Gut, dass ich gestorben bin. Weil ich hab's mir wirklich schon gedacht. Das ist echt böse versteckt, weil... Du wirst halt sofort weggeschleudert. Ne, man kommt da gar nicht mehr runter, glaube ich. Weiß nicht, ob man da noch runterkommt, aber... Auf jeden Fall haben wir es jetzt und... Äh, ich habe das Gefühl, wir sind tot. Oh, doch nicht! Oh mein Gott, ich, oh, das war einer der schwersten Level. Definitiv. Das ist die schlimmste Mall, zu der ich je gewesen bin. Das ist hier keine Mall, das ist eine Space Station. Lass uns zum äh, Food Court gehen. Hier gibt es auch keinen Food Court. Ah, die Mall ist wirklich das Schlimmste. Das ist keine Mall, Mann. Verstehst du? Können wir wieder so ein hamburger level haben, bitte? Wo gehe ich eigentlich lang? Ich weiß es nicht. Warum ist das Ding so riesig? I don't know. Ich kann es aber rüberschieben, auf die andere Seite. Junge, das sieht aber echt. Ich muss sagen, als kleiner Sprite sieht die Box okay aus. Aber so sieht es halt wirklich irgendwie ugly aus. Oh, pff, oh. Haben die extra Sprite für gemacht, wie er da stirbt. Was ist eigentlich da rechts? Ich fahre hier noch gar nicht. Gucken wir uns erstmal um. Hm? Was zum... Okay, aha. Na gut, ich glaube, wir müssen erstmal alle irgendwie runterkriegen und dann irgendwas passiert dann und dann hey hi hi hi hi ho ho irgendwie sowas Moin Okay, jetzt kommen hier wieder Luftballons Aber ich habe keine Ahnung, wie ich die benutzen soll, deshalb habe ich gerade verkackt hm, Wir machen so ah, Knapp Ach so die Box kann man da unten schieben, das heißt, wir wollen sie immer mitnehmen und dann den nächsten Schlüssel mitnehmen. Weil ich zeige es euch noch mal, weil ich glaube, jetzt ist es, weil jetzt habe ich es verstanden. Hier ja, diese Box hier, die nehmen wir das ganze Level lang mit. Äh, nicht die, die, die danach. Moment, die da genau die, Boink. Ja, die kann man schieben, wie ihr seht. Und ich glaube, die wollen wir mitnehmen. Und ich glaube, hier soll ich es nicht so krass schwer machen. Sondern ist einfach nur, ne? einfach gechillt, easy. Wenn ich es nämlich auf den letzten Drücker mache, funktioniert es nicht. So, und jetzt haben wir das nächste Stückchen da finden, freigeschaltet. Na hier wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus, dass wir das jetzt hier freigeschaltet haben. Und jetzt hier hochkommen. Und uns das mal anschauen können. Und ich sehe schon wieder die Pizzascheibe, auf die ich gar keine Lust habe. Aber... Können wir es noch einfach ignorieren? Ja, komm mal, Let's go. Let's go. Okay, das ist eine coole Idee. I like this level idea. Ja, weiter geht's nicht. Endstation. Und das ist nicht so cool. Das gefällt mir wiederum nicht. Na, na, nein. wow, wow, wow, wow. wow, wow. wow, wow, wow, wow, wow. Oh, let's go! Hat geklappt! So, jetzt kommen wir hier ran. Und kommen hier ran. Easy peasy gechillt. Das kann man nicht übersehen. Also wirklich super einfach. So, und dann sind wir durch. Right? Whee! Warum fliegen die Knöpfe eigentlich in der Luft? Das sieht nicht gut aus. Naja, was soll's. Was soll's? Nicht zu sterben. Das wäre jetzt echt traurig. Okay, gut. Gut! Dad, ich hab einen gesehen! Ernsthaft? Wie, wie hat's ausgesehen? Das hat eine lange Nase, einen pelzigen Körper und einen, ähm, einen pinken Schweif. Das hört sich wie nach einem Possum an. Ja, soweit sie dich erwischen, die sind Shapeshifter! Die können sich verwandeln, oh nein! Oh Gott, Verfolgungsjagd wieder, aber bevor wir das machen, wo sind wir gerade? Beim letzten Level! Und seht ihr 42 von 43, hier gibt es den letzten Stern. Letztes Level und dann der Endboss. Let's go! Bin hyped! Aber gleichzeitig auch in der Predouille. Ich muss hier schnell durch. Keine Zeit zu verlieren. Oh Gott, das ist böse. Uh. Fall runter, fahr runter, Mann! Let's go, los, los! Raus, raus, schnell! Und da hoch! Und kurz eine Ehrenrunde dreh oh, keine Zeit für eine Ehrenrunde. Was? Ich habe das Gefühl, das hier wird das schwerste Level. Ich weiß, hab ich das schon mehrmals gesagt, aber.. Ich sag's dir trotzdem nochmal. Ja, ich konnte ja nirgendwo zwischenhalten, ne? Was soll ich dann tun, Junge? Oh Mann, Spiel. Du lässt mir aber auch keine andere Wahl. Du musst mir schon sagen, was ich tun soll. Jetzt kann ich hier zwischenhalten. Wunderbar. Einfach so close wie es geht, damit man so schnell ist wie es geht. Aber ich muss hier trotzdem warten, also hat es sich überhaupt gelohnt? Äh, irgendwie gefühlt nicht. Und durch. Nein! What? What? Und jetzt mal ohne Witz, ich bin total überfragt, wie man dieses Level schaffen soll. Jetzt ernsthaft? Wie soll man dieses Level schaffen? Habt ihr euch gerade das gerade angesehen? Ich muss hier irgendwie abkürzen. Ich, ich weiß es nicht. Kann ich hier abkürzen? Warum hast du jetzt so einen Mini-Jump gemacht? Das verstehe ich nicht. Warte mal. Ah, einfach durch. Nicht warten. Man kann auch so einfach durch. Aha. Dann habe ich knapp trotzdem nicht genug Zeit, auf die Plattform zu kommen. Und spare somit so oder so keine Zeit. Aber ich kann jetzt hier landen. Warte mal, die gehen ja gar nicht komplett an den Block dran, also die gehen nur so mittig an den Block vorbei, warum auch immer. Das ist halt überhaupt nicht hilfreich. Ich dachte, ich könnte da vielleicht bei denen, wo die da langlatschen, zwischenlanden kurz, aber das geht nicht. Dann habe ich dir gerade erklärt. ja, das ist hier wirklich komplizierter und schwieriger als gedacht, oder? Ich übersehe irgendwas offensichtliches. Okay, hab's. Das war aber viel zu schwer. Also viel schwerer als es hätte sein müssen. Okay. Was? Ich hätte den Schalter nicht betätigen dürfen. Sich dein Ernst jetzt, oder? Schaffe es überhaupt jetzt noch? Nee. Vielleicht schaffe ich es noch. Mit ganz viel Glück! Oh, wow, let's go! Love kommt einfach trotzdem noch. Wow, Dad, das war unglaublich! Ich dachte, du wirst sicherlich verbrannt werden, einzelne Teile. Ja, danke, Kleiner. Ich bin einfach froh, dass es mir gut geht. Okay, und jetzt lass uns zum Footcard und ein bisschen Barbecue holen. Uh. Nee. Ich will jetzt einfach nur den Endboss machen. Aber ah, was ist eigentlich, wenn wir da jetzt einfach unseren neuen freischalten Charakter nehmen? Den V. Was, Mode? Ist es der Possum? Hä? Also im ersten. Was? Also im ersten Spiel hatte man als freischalten Charakter diesen Possum, der unten angeschrien hat. Aber hier kann man jetzt einen Vogel fliegen, der unten nicht fliegen kann. Man kann einfach unten nicht fliegen. Ach so, aber das scheint sich total komisch. A und B funktioniert nicht. Du musst einfach nach links und nach rechts drücken, dann steigt er mal so nach oben. Und wenn du schüttelst, dann ne? Das ist super interessant. Aber mit dem wollen wir natürlich den Bandpost jetzt nicht machen. Nein. Ich dachte, das ist einfach nur so ein Reskin mit dem Possum wieder mal, aber nein. eigene Charakter. Ganz cool. Und du bist es schon wieder. Hallo. Wir treffen uns erneut, Daddisch. Ah, also du bist der ja gleiche Lord Dornak vom ersten Spiel. Ups, äh, ja, wir treffen uns nochmal. First. Wir treffen uns nochmal. Das erste Mal. Ah, hast dich gut gerettet, Dude. Äh, guck mal. Ah, es ist das, exakt die gleiche Situation wie letztes Mal. Ich möchte einfach nur meine letzten fehlenden Kinder graben und dann nach Hause jagen, ne? Du hast meinen, mein Glas kaputt gemacht. Und jetzt muss ich diesen diesem Fischbowl <lacht> leben. Du bist derjenige, der mich besiegen wollte, du hast mich angegriffen, du wolltest mich bekämpfen! die Fische hier drin sind sehr krank. Und ich muss meine Rache nehmen. Ernsthaft? Ich werde dich umbringen. Okay. Na komm. Let's go. Let's go, go, go. Wow, wow, wow, Da schießt eine toten Fische. Und immer wenn er mit dich steht, kann ich Dinge machen! Du, du, ba, baum. Oh, das ist, äh, der Boss ist böse. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Weil er so Properties hat wie... ...der Hotdog. Ihr verstehe, was ich meine. Den Fischen. Funktionieren ähnlich wie Hotdogs, aber er greift gerade nicht an! Ich hab richtig Glück! Oh, jetzt ist gerade an. Aber nur einmal. Komm her! Als ob das nicht mehr getroffen hat. Wow. Boah! Das hat er noch getroffen? Really? Okay, na komm. Willkommen. Ich glaube, das ist einfach komplett random der Kampf. Also komplett random. Bam. Mhm, Als ab. Ausweichen. Zack. Jetzt war zweimal. Dreimal. What? Was? Also jetzt mal ernst, eigentlich. Was hat mich da noch getroffen? Das ist das gerade was, hat mich da getroffen? Hm? Ja, okay. Ich habe jetzt halt gedacht, er geht nach links. Ah, oh mein Gott, der Heilboss ist so schwer! Nein, der ist nicht so schwer. Er ist voll in Ordnung, von der Schwierigkeit her. Nur, ich muss ihn jetzt erstmal schaffen. Ich weiß ja was... Ah, einfach unter ihm stehen! Das ist die pro -Taktik. Das ist die Pro-Taktik, wollte ich sagen. Einfach unter ihm stehen Weil dann wird man nicht getroffen von seinen Angriffen Mann hör auf nach unten zu fliegen Der fliegt irgendwie komplett anders als man äh, Man kann es auf jeden Fall nicht predikten Das will ich sagen Man kann nicht predikten wie er gerade am rumfliegen ist Oder wie er rumfliegen wird Und Jetzt habe ich meinen ersten Angriff verkackt Ja einfach hier runter äh, stehen Jetzt One Okay da fliegt wie gesagt nochmal anders Und jetzt BAM2 Alter. Alter. Das kannst du doch nicht ernst meinen, du. Ah, es hat noch getroffen! Es hat noch getroffen. So, hier stehen bleiben, da kann ihm nichts passieren. Jetzt. Das war zu sch Ja. Alter, der trollt doch! Hä? Was war das denn gerade? Okay, drei. Ne no, Rekord? Gefühlt ja! Ich mach schon mal. Der trifft nicht. Mies. Aber der wird treffen. Ja. Vier Treffer schon mal. Für den hat er denn. Oh! Das waren vier Treffer. Okay, ich nehme das zurück. Der Boss ist doch schwer. Er ist simpel, aber er ist schwer. Wow, wow, was war das denn für ein Speedboost? Was war das denn für ein Speed Boost? Alter, wir haben Spam -Manus. einfach mit seinem letzten Leben so schnell und so aggressiv, aber wir haben's. Oh, das hat, das hat viel zu lange gedauert. Wir sind durch. Letztes Kind. Was geschafft, Dad? Das ist der beste in der Kinderarbeitstag ever. Äh, ich bin so durch. Oder? Lass uns einfach nach Hause gehen, bitte. Ich liebe dich, Dad. Äh, ich liebe dich auch, Buddy. Du hast Hausarrest. <lacht> Hatte ich sowieso schon. Uh, oh, yippie. Ich hoffe, euch hat Derdish 2 genauso gefallen wie Derdish 1. Falls ihr Derdish 1 noch nicht gesehen habt, dann bleibt bis zum Outro da, denn da könnt ihr auf das erste Spiel klicken. Oder auch die erste Folge, falls ihr die ersten drei Welt noch nicht gesehen habt. Und ja, das war Derdish. Aber tatsächlich gibt es noch. Ein. Dritten Teil von Derdich, der 3, den wir irgendwann demnächst bald auch noch spielen werden. Ja, also ich weiß nicht, Derdich 2 hat sich für mich einfach nur angefühlt wie eine Erweiterung zu Derdich 1. Es war wirklich einfach nur eine Erweiterung. Ob ich jetzt Derdich 1 oder Derdich 2 besser finde, äh, das ist... Das weiß ich nicht, ob ich das beantworten kann. Ich würde schon sagen, dass Derdich 2 etwas weniger kryptisches. Thanks. Yo! Yeah. Oh, danke. Ja, also ich würde schon sagen, der durch 2 ist ein klein Ticken besser. Aber wegen Level-Design. Aber es macht keinen Unterschied. Spielt einfach beide Spiele. Na, falls euch die Bonuswelten in den jeweiligen Spielen egal sind, spielt sie kostenlos auf dem Handy. Sonst, falls ihr das Spiel supporten wollt, wie ich es getan habe, dann kauft es auf der Switch oder PC oder sonst irgendwo. Kriegt man meistens für 1 2 Euro. Passt schon. Und da sind wir wieder zu Hause. Von vom Himmel gefallen. Ja. Ha, meine Kinder, wo sind sie? Ah, da sind sie. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Oh, das ist der, der dicke, der mit dem Kaumerhut, der Böse und der Rest. Oh, uh, yippie! Ich finde, der Atze würde gut passen zu einem Farming-Spiel, oder? Na, wie auch immer. <lacht> Das war das Ende. Bis zum nächsten Indie-Game.